Wie findet man Off-Market-Immobilien in der Schweiz 2022? In diesem Video erfahren Sie von einem ausgewiesenen Experten, von Herrn Dario Berta, Ex-Direktor bei UBS, erfahren Sie viele Informationen über den Schweizer Immobilienmarkt, und zwar über den Schweizer Off-Market-Immobilienmarkt. Sie werden sehen, was genau eine Off-Market-Immobilie ist und wieso es sich lohnt überhaupt Ausschau zu halten auf Off-Market-Immobilien. Bleiben Sie dran. Caputo and Partners, SwissBankingLawyers.com. We fight for your money. Guten Tag, mein Name ist Enzo Caputo. Ich bin Inhaber und Gründer der Boutique-Anwaltskanzlei Caputo Partners. Ich bin auch der Gründer des Blogs SwissbankingLawyers.com. Dort finden Sie alle wichtigen Informationen, um weniger Steuern zu sparen und Ihr Vermögen besser zu schützen mit Schweizer Banken. Wir behandeln auch diverse Fragen über Investments, unter anderem eben auch Immobilieninvestments in der Schweiz. Es freut mich außerordentlich, Sie heute bei mir in meiner Show zu haben. Und wir sind ganz gespannt, Neues zu lernen über den Off-Market-Immobilienmarkt in der Schweiz. Dieser Off-Market-Bereich hat etwas Geheimnisvolles. Was ist eigentlich, Herr Bertram, was ist eigentlich ein Off-Market-Deal? Was sind Off-Market-Deals? Ja, zuerst mal hallo Enzo, vielen Dank für die heutige Einladung. Freut mich, freut mich sehr. Und zu deiner sehr interessanten ersten Frage, Off-Market-Immobilien, was das ist? Und Man hört viel davon, aber niemand ist sich genau bewusst, was es eigentlich ist oder um was es sich handelt. Aber es ist eigentlich ganz einfach, sind Immobilien, die weder über ein Internetportal oder über äh, Zeitungen, über Werbung oder über große Agenturen angeboten werden. Also Immobilien, die quasi vordergründig, so könnte man sagen, unter dem Tisch. Unter äh, dem gehandelt Tisch, werden. das Wort gefällt mir, unter dem Tisch. Immobilien, die dementsprechend nicht Monate oder Jahre kursieren, weder eben, wie gesagt, in Internetportalen oder über... Äh, Broker, äh, Immobilienbroker. Also sind unbekannte Immobilien? sind unbekannte Immobilien und sozusagen, wir sprechen immer von jungfräulichen Immobilien, das heißt Immobilien, die noch nicht der breiten Öffentlichkeit angeboten werden, Immobilien, die noch nicht, ähm, auf, viel, sind, nicht auf dem Markt sind und dementsprechend ähm, nur gewisse Abnehmer oder potenzielle Käufer angesprochen werden. Also, der, der also eine ganz kleine Zahl von Korrekt. Käufern, von potenziellen Käufern wird angesprochen, beispielsweise Pensionskassen oder sehr vermögende Leute oder Leute, von denen man weiß, dass sie Immobilienbesitzer sind. Also ganz gezielt, die Immobilie wird ganz gezielt Absolut. nur an drei bis fünf Orten platziert. Sehe Absolut. ich das richtig? genau, korrekt. Jetzt nimmt man sich aber Wunder, was sind das für Leute, was sind das für Orte? Wo lohnt es sich Ausschau zu halten? Bei wem? Also was ist attraktiv hier? Wen sollte man sich vornehmen? Also wen als Kunden, oder? Beides, beides. Wir wollen ja Intermediation machen, also wir sind als Makler tätig, also wollen wir Immobilien vermitteln. Also wir müssen den Collex herstellen, also den Zusammenhang herstellen zwischen Verkäufer und Käufer. Absolut. wie machen Ich wir sage das? immer, ja. für jede Immobilie gibt es den idealen Käufer. Und ah, der ja. ideale Käufer ist zum Teil nicht nur derjenige, der den höchsten Preis bezahlt, weil das würde die Sache einfach machen, ja. sondern es ist auch der, der die Immobilie versteht und wo auch die Immobilie in sein bestehendes Portfolio an Immobilien passt. Ja. Das heißt, das kann sein von der Geografie, von der Größe der Immobilie, von der Zusammenstellung zwischen Gewerbe und Wohnanteil oder viele spezifische andere Eigenschaften. Parkgaragen oder Kinos oder äh, Logistikimmobilien. da ist doch der, der äh, die, die, die, die Käufer sind immer sehr, sehr unterschiedliche äh, Käufer. Mhm. Und die Kunst ist es zu verstehen, für wen eine Immobilie am besten passen würde. Wem soll man diese Immobilien anbieten? Correct, also wenn, wenn Sie man das Mandat kann... haben, müssen Sie sich zuerst überlegen, wer ist der ideale Kunde? Genau. Wer hat das Geld natürlich? Ja. Wer weil ist solvent? Das so ist wend? immer das Wichtigste. das Wichtigste. Wer ist solvent, wenn ja. möglich, kann er kaufen, ohne zuerst eine Bankfinanzierung äh, zu erlangen. Ja. Das heißt, ein Käufer, der auch schnell zuschlagen kann. Das ist sehr wichtig, dass die Geschwindigkeit oder jemanden, der zuerst drei Banken informieren muss und zuerst mit seiner Frau sprechen muss, mit der Großmutter und weiß nicht mit wem mhm. alles sprechen muss, das ist nicht attraktiv, weil die Lorbeerenimmobilien, wirklich Trophy Assets. Trophy Assets, also ganz die wirklich guten Gelegenheiten, da muss man schnell sein, da muss man vorbereitet sein, man muss zupacken können. Kannst da du muss man mal... schnell sein ja. und am besten, am schnellsten ist es, wenn man auch ohne Bank die Immobilie finanzieren kann, also mit dem eigenen Cash, 100% und dann in einem zweiten Schritt, geht man über zur Bankfinanzierung und macht eine möglichst ideale Finanzierung auf den Käufer zugeschnitten. Aber ideal ist es immer natürlich, damit man schnell agieren kann, dass man das ganze Equity oder das ganze Eigenkapital zur Verfügung hat. Und viele unserer Kunden haben das Privileg, dass sie eben dieses Equity, dieses Eigenkapital bereits haben, so dass sie nicht zu UBS, ZKB oder Credit Suisse gehen müssen, sondern sie wissen, ich kann kaufen und dann kriege ich schnell wieder eine Refinanzierung hin über meine Hausbank. Darum, Das ist auch einer der Gründe, warum wir uns im Immobiliengeschäft vor allem auf Family Offices konzentrieren. Weil wir wissen im Voraus, dort ist genug Geld für eine solche Transaktion. Und was auch noch wichtig ist, wir schalten, dank dem direkten Zugang, schalten wir die ganze Kette von Vermittlern aus. Weil, glauben Sie mir, sobald mehrere Vermittler involviert sind, wird der Deal niemals klappen. Niemals. Absolut. Der direkte Zugang ist absolut wichtig, dass man den Direktzugang hat. Darum möchte ich sagen, ist Dario Berta in Zürich, und ich kenne den Zürcher Finanzplatz sehr gut, Dario Berta ist jemand, der alle Family Offices in Zürich kennt. Er weiß genau, wo er hingehen muss. Er schaltet damit automatisch alle Vermittler aus. Er regelt das Problem der Bonität, weil er weiß, diese Family Offices haben genügend Mittel, um zu kaufen. Und er ist immer updated. Er weiß immer die letzten Informationen. Jetzt abgesehen von Sehen Family es. Offices, was was gibt es da andere Zielgruppen, die man da analysieren könnte? Gibt es da Pensionskassen oder, oder was gibt es da noch, oder Privatpersonen? oder? Jede Immobilie, auch vom Transaktionsvolumen, von der Geografie und vom Mix äh, an Mietern, oder wie ich vorher erwähnt habe, zwischen, zwischen Gewerbe und Wohnen äh, etc. Jede Immobilie ist spezifisch und muss man ganz genau äh, anschauen. Pensionskosten aber in der Regel kaufen eher Immobilien in einem höheren Preissegment, also ja. weil die sagen sich, ob die Due Diligence für eine 2 Millionen Immobilie oder eine 30 oder 40 Millionen Immobilie ist dieselbe. Und natürlich, weil die einen extremen Bedarf haben, Liquidität äh, zu platzieren. versorgen und ja, zu platzieren. Zu platzieren also darum Daher eher größere. Ab 10 Millionen kann man das sagen. Ab 10 Millionen ist ein immobilien attraktiv. Für eine Pensionskasse. Ja. ja, aber auch für uns als Vermittler, für einen Vermittler. Ab 10 Millionen wird es attraktiv. Ich sage mir schon vielleicht zum Teil vorher: 5 wenn's, Millionen. Wenn es eine, eine spezielle Immobilie ist, kann auch ab 5 Millionen. Durchaus interessant sein, weil es gibt auch die Klientel, die suchen spezifische Immobilien zwischen 5 und 15 Immobilien, 15 Millionen Schweizer Franken. Also da, da gibt es eine ganz breite Palette. F vielleicht, was ich gerne noch erwähnen würde, ist, dass der der, der Markt in der Schweiz immer schneller wird. Der Markt wird immer schneller, der Markt immer, wird schneller, immer, schneller, immer interessant. kompetitiver. Interessant, ich mag auch, Ausländer, oder? Die auch da, Ausländer, die da einwirken. einwirken oder? Und, Absolut. Und der, der Platz wird immer enger. Also Immobilien im Zentrum von Zürich ist sehr, sehr schwierig daran anzukommen. Und du ja. kommst dran. Ich weiß, dass er, da Herr Bert hat schon mehrere Immobilien platziert im Zentrum von Zürich oder in sehr begehrten Quartieren wie zum Beispiel das Seefeld. Also wie ist das? Erzähl das ein bisschen. Wie kommt man dann zu diesen? Das sind häufig natürlich auch Zufälle oder wie Na. das Leben so spielt. Kriegt man plötzlich über äh, zufriedene Kunden oder Referrals kriegt man dann äh, äh, das Privileg ein Mandat zu betreuen in Zürich Seefeld oder auch in anderen Städten wie Basel oder Bern die äh, sehr interessant sind und natürlich auch der, ein super kompetitiver Markt ist Genf die Lage, die Lage ist natürlich wichtig oder jetzt zentraler desto besser, kann man das so sagen. Jetzt ja, oder? Weil in der Immobilienbranche die drei wichtigsten Kriterien in der ja. Immobilie, das ist die Lage, ja. nochmals die Lage und, und nochmals die, noch die Lage. Schön, okay. schön ja. gesagt. Da sieht man, wie wichtig das die Lage ist und wie schwer es ist, ein Mandat zu bekommen für eine Immobilie, die zentral gelegen ist, weil jeder will so ein Mandat, weil so eine Immobilie ist ist eben leicht zu verkaufen, leicht an den Mann zu bringen, auch wenn die Preise sehr stolz sind. Kannst du uns ein Beispiel bringen äh, von einem Preis, wo, wo alle, es gibt jemanden, einen berühmten Immobilieninvestor, der mittlerweile verstorben ist, äh, der wurde ausgelacht, äh, weil äh, er zu teuer scheinbar vermeintlich zu teuer eingekauft hat und im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass er eben richtig gekauft hat und eben ein sehr erfolgreicher Immobilieninvestor ist. die Immobilie, die du, die du hier ja. erwähnst. Die waren an der Bahnhofstraße, und ist immer noch an der Bahnhofstraße ja. natürlich. Und die Transaktion fand Anfang 2000 statt. Eine ja. Schweizer Großbank, eine der zwei Schweizer Großbanken, hat die Immobilie veräußert. Ja. Ähm, ich mag mich erinnern, eine Bewertung der Immobilie lag bei 25 Millionen und der äh, deutsch-schweizerische Investor hat ca. 32 Millionen Schweizer Franken hingeblättert ja. für knapp unter 1'000 Quadratmeter ähm, Fläche in, in der Immobilie, was eher eine kleine Immobilie ist für die Bahnhofstraße. Mittlerweile hat die Immobilie zweimal die Hand gewesselt, von 2002 ja. bis Zu heute 2022. Heute reden wir, wenn man die Immobilie kaufen möchte, von einem Preis über 100 Millionen Schweizer Franken. Über 100 Millionen, also über man sieht Millionen. den gigantischen Kapitalgewinn, das ist ja. ja außerordentlich. Von wie viel Wie viel war der 32 Kaufpreis? 32 Millionen. 32 also Millionen. heute, wenn man die Immobilie kaufen möchte, mhm. von über 100 Millionen. Über 100 Millionen, also ja. Ja. Das ist Enorm. Häufig, häufig äh, gerade an prominenten Lagen, hat man keine Rendite. Ja. Äh, also was, keine Rendite. Wenn man das vermietet, lohnt sich es. Also die, die Miete ist so klein, weil die, Miete, äh, die Immobilie dermaßen wertvoll ist, dass die Rendite absolut. klein ist. Und man oder? kann halt heutzutage mit, ähm, äh, mit dem Homeoffice, was auch. Post-Covid vermutlich immer mehr äh, praktiziert wird und vielen Flächen, die aufgebaut wurden sonst, äh, kann man natürlich nur einen gewissen Level an Miete nach einer Bahnhofstraße oder am Bellevue oder im Seefeld oder an der Rue Diron in Genf. Es gibt ein gewisses Limit an Miete, das man verlangen kann, gerade mhm. für Gewerbe. Und äh, daher redet man von relativ kleinen Renditen an so prominenten landen. zum okay. Teil, unter einem Prozent. Unter einem Prozent Rendite, 1%. aber macht das Wett über den Kapitalgewinn natürlich, oder? Meiner Meinung nach ja, weil wenn man in den letzten 20 Jahren sieht, sind die Preise nur in eine Richtung, was Immobilien die anbelangt laufen. in der Schweiz. Darum redet man ja auch von Immobiliengold. Mhm. Äh, Immobiliengold, ist durchaus ein guter Begriff für alle Immobilien in zentrumsnaher äh, Lage oder heutzutage mit, mit Covid- und Reisebeschränkungen sind das die ganz privilegierten Wohnlagen. Die Preise gehen nur in eine Richtung, wenn man hier in Zürich schaut, rechte und linke Seeseite, es gibt kaum Baugrundstücke mehr. Die Preise auch pro Quadratmeter eines Baugru Baugrundstücks sind in unerkennbaren Höhen. Vor 20 Jahren hat Osten man gesagt, Preise. der Preis kann nicht steigen. Vor 10 ja. Jahren hat man gesagt, die Preise können nicht steigen. Aber gerade mit diesen Währungen und Irrungen äh, weltweit, mit Kriegen und Covid, äh, sie jetzt der Ukraine-Konflikt, äh, wir rechnen stark, äh, und ich glaube auch du, Enzo, dass immer mehr äh, Leute, vor allem Vermögende auch die Schweiz als Refugium äh, Safe Haven, Safe Haven, oder? Wie mhm. mit dem Bankkonto, so ist es auch mit Immobilien. Safe Haven, also Off-Market immobilien -Bedeutung, also Off-Market Immobilien Schweiz, bedeutet safe haven für die Ausländer, wobei man muss wissen, die Ausländer dürfen nicht, die dürfen nur in Gewerbeimmobilien investieren. Trotzdem trotzdem investieren sie in die, in die Schweiz, gehen sie in die Schweiz um zu investieren, auch wenn die Renditen relativ klein sind. Also mit was für einer Rendite kann ein ausländischer Investor rechnen, wenn er eine gute Gewerbeimmobilie kauft und mit welcher Rendite darf ein ein Investor, der in der Schweiz wohnt und ein Renditeobjekt kauft. Was sind da so die Renditen? Also bei Gewerbeobjekten sind natürlich die äh, Renditen immer noch äh, wesentlich höher als äh, bei, beim Wohnen. Ja. Beim Wohnen sind die Renditen sehr, sehr, sehr tief, weil weiterhin sehen wir einen enormen Bedarf nach äh, guten Wohnlagen, ja. äh, Immer, immer, es gibt einen Nettozufluss an, an Menschen in die Schweiz und das, das wird auch in Zürich letzten ist ja Jahre explodiert in den letzten, in absolut, letzten absolut, paar Jahren, ist Zürich absolut. explodiert. Ein enormer Zuwachs absolut. an Leuten, gut qualifizierte Leute, gut verdienende Leute absolut, auch. Oder? Absolut. Und die wollen es sich hier, die wollen es schön haben, sie wollen eine Relative suchen nach relativ luxuriösen Wohnungen. Jetzt absolut, mal absolut. für Zürich gesprochen, was sind hier so so immer Ja, was sind begehrte Lager sowohl für Gewerbeimmobilien als auch für private Immobilien? Also Gewerbe, würde ich sagen, ist der ganze Kanton Zürich interessant. Ja, äh, bei Zürich auch außerhalb. Bisschen, auch Stopp. außerhalb. durchaus, ja. weil man halt höhere Renditen äh, erwirtschaften kann. Für mich immer sehr, sehr spannend ist die Lage, alles von Zürich Richtung Flughafen. Ja, Zürich Flughafen. Ja. Alles Richtung Flughafen oder jetzt auch neuerdings natürlich mit, mit der neuen... Äh, Kramlinie, alles was Richtung Spreitenbach, Titikon ja. äh, geht, in diese, also Richtung Limmatal, ja. äh, sehr, sehr interessant, weil zum Teil halt wirklich hohe Renditen, auch beim Wohnen noch hohe Renditen möglich sind mhm. und das sehr, sehr, sehr beliebte Wohnlagen sind, weil die Mietpreise... Äh, wesentlich günstiger sind als alles, was sich in der Stadt Zürich ja. befindet. Die, Stadt, die Preise sind äh, exorbitant, oder? In der Stadt exorbitant. kann sich kein normaler äh, Bürger, ja. normaler Angestellter, nicht ja. mehr leisten. Jetzt Entweder arbeitet man bei Google, ja, bei Google ja, die oder die ganze Familie geht arbeiten. Und, und sonst ist es schwierig geworden, ja. in der Stadt Zürich modernen, urbanen Wohnungsraum äh, zu, be zu bewohnen. Zu finden. Ja. Jetzt noch eine andere Frage, Off-Market Immobilien Schweiz, Off-Market Immobilien Deutschland, Off-Market Immobilien Österreich. Was sind die Unterschiede? Gibt es da überhaupt Unterschiede zwischen Off-Market Immobilien Schweiz, Deutschland und Österreich? Inwiefern sind die Märkte ähnlich? Was sind die wichtigsten Städte in der Schweiz? Was sind die wichtigsten Städte in Deutschland? Also attraktivsten Städte für Immobilien und in ja, Österreich? Eine, eine sehr, sehr, sehr gute Frage und für mich ganz klar äh, zu beantworten, in äh, Deutschland ist es äh, natürlich äh, München und Hamburg. München und Hamburg. München, Hamburg ja. Berlin, Düsseldorf. wie sieht es aus mit Berlin? Sie ist Ber doch immer in Berlin, muss müssen mal investiert sein. Ja, ist das nicht mehr Be so? Berlin hat in den letzten zehn Jahren einen wahnsinnigen Run erfahren. Auch viele Schweizer Investoren, institutionelle Investoren, die massiv investiert haben in Berlin, weil ja. halt die Renditen... Äh, doppelt so hoch waren, äh, wie im Vergleich äh, zu Hamburg ja. oder München, wo die Renditen auf einem Niveau von Zürich sind. Zum Teil sogar auch. im Fall von München sind die Preise sogar zum Teil höher. Zum Teil höher, aus höher Zürich. als ah, Zürich. Äh, das wissen viele Leute vermutlich nicht, ja. gerade Schweizer. denn den münchen Münchner ist das durchaus bewusst, dass äh, die Preise in München noch eine Spur akzentuierter sind als in Zürich. Ja. Wobei ich mit Topstädten innerhalb von Deutschland wie Hamburg und äh, München oder in der Schweiz wie Zürich, Genf, äh, Eben, Zug... Was, ist denn, was haben wir in der Schweiz? Zug, oder, Zug, Zug, werden Zug, werden Genf, Zürich. Ja. Die Preise werden steigen, Preise auch Preise in Genf, auch in Zug, steigen. auch in Zürich, überall. Wir haben gesehen, jetzt, äh, gerade an der Börse, Krieg ja. seit äh, nunmehr fast äh, einem Monat. Ja. Und die Börse hat sich wieder äh, erholt. Ja, die Börse Und, ähm, ja, die hat ein paar Prozent verloren, aber sie, sie ist dann Erholen. Also viele erwarteten, dass die Börse runterging. So, genau, ist, das so ist es auch also bei den Immobilien. Ich würde sagen, das ist ein Spiegelbild der Immobilien. Ja. Viele denken, äh, pff, das kann nicht mehr aufgehen, das muss irgendwie runter. Ja. Äh, Aber das Land wird ja immer knapper, es gibt immer mehr Leute, das Land wird knapper, also muss es raufgehen, also hinaufgehen. Es oder? muss raufgehen, nur in eine Richtung, die, die einzigen Ängste vielleicht für nicht gute Lagen sind, wir, wir sehen, dass das sind die Zinsen lang, langsam und allmählich hinaufgehen, äh, hinaufgehen werden. Ähm, wie weit kann ich persönlich ja nicht beantworten, ja, ich weiß nicht. Ja. Da braucht man die Kristallkugel, aber unweigerlich werden wir sicher höhere Zinsniveaus sehen, was äh, tendenziell eher für schwächere Börsen und einen schwächeren Immobilienmarkt äh, spricht. Wobei ich denke, äh, genau wie bei den Aktien, Top-Lagen, Top-Immobilien, ja. die, die sind wertbeständig, generieren Cashflow. Ja. Das heißt, man hat Einnahmen, auch wenn diese nicht äh, exorbitant also. sind, aber... Ähm, also das sind Immobilien wie eine Obligation. Könnte man diese Immobilien als Obligation betrachten, oder? Als bessere, bessere Obligation, Obligation, Obligation ja. als eine Obligation. Wenn aber man die guten Mieter hat, dann muss man natürlich achten, dass man solvente Mieter absolut. hat. Überall, oder? Der Mieterspiegel absolut. ist sehr wichtig. Genauso wie bei ja. einem Bond kann man ja. oder einer Obligation kann man ein Rating erstellen, ja. Triple A, Double A, BB- und äh, dann geht es äh, ja. abwärts. Genauso bei den Immobilien, oder? man kann den Immobilien auch eine Bewertung zuordnen. Ja. Und, und, ja. äh, und das ist halt die Lage, aber auch dann die Bauqualität und, äh, Andere Faktoren und die Materialien ja. und ja. der Ausblick der, des Quartiers, wo sich die Immobilie befindet. Ja. Und da gibt es unzählige Faktoren. Was sind, was sind die attraktivsten Off-Market-Immobilienmärkte in Europa? Die wichtigsten, sagen wir mal, die wichtigsten sieben Städte im Immobilienmarkt. Was sind die wichtigsten Städte in Europa? Ja. Sicher mal London, oder? Immobilienmarkt. London, absolut interessant. Ist das immer noch interessant, London? Absolut interessant, ja. weil äh, die, die ja, mit dem Trotz Brexit und ja. äh, auch Ausfällen bei Russen, die sehr, sehr stark ja, sind Die Russen in, in, in die sind, haben jetzt Probleme Ist in London, London ja? die haben große Probleme ja. in London, also ja. viele auch, die in die Schweiz kommen, von London, diese Tendenz, haben wir ja gesehen, haben also wir viele gesehen. Russen, Ausländer sind in die Schweiz gekommen, ja. nach Brexit, ja. ja. weil die Sanktionen noch wesentlich höher sind in, in, in England, mhm. England. als in der Schweiz, gerade für die, russischen und äh, Russisch-stämmigen. Äh, ja, auch Unschuldige Mailand. haben wir auch gesehen. Absolut, Absolut. Was gibt es andere noch für attraktive Städte? Gehen wir noch nach Italien. In Italien Mailand. hört es bei Milano auf oder äh, könnte man noch andere Städte in Betracht also ziehen? Sehen, muss man äh, aufpassen. In Italien, muss man ja. aufpassen, aber sicher Mailand, Florenz, äh, Venedig. Mailand, Florenz, Venedig. Ich würde es mal, mal bei diesen drei Städten belassen. Ich würde auch oder? noch Rom dazu nehmen, wobei viele Rom. würden mir jetzt da widersprechen. Aber no. ich denke, Rom-Tourismus, der no. wieder kommen wird, und die Leute haben das Bedürfnis, wieder das Kolosseum und no. die, so die, die, die Kultur Roms zu sehen. Okay. Ich, ich denke, Rom ist sicher gerade im, in der Hotellerie eine sehr sehr spannende Stadt. sehr spannende Stadt für Hotels hm? ja. wie sieht es aus mit Hotels in Spanien und Frankreich was was sind dort die, die best Locations was sind die besten Orte in Paris La Côte d'Azur nehme ich mal an sowieso oder Monaco Absolut. Monte Carlo, ja, ja. diese Gegend ich glaube, Frankreich ist relativ limitiert nämlich Côte d'Azur. Und, und Paris Paris sind das die immer, gehören hm? zu den höchsten auf der Welt oh. ähm, Champs-Élysées, Rue Montaigne Unbezahlbar, sind ja. unbezahlbare Straßen, auch wo, wo die ganze Fashion-Industrie ihre Adressen hat. Ja. Ähnliche, äh, ähnliche Straßen in Mailand, wie Monte Napoleone. Ja. Das sind weltweit gehören die Straßen mit den höchsten Preisen. Aber Paris ist sehr, sehr interessant. Sehr interessant. Golkasur ist sowieso immer, immer, immer ja. ein Dauerbrenner. Wobei, wobei dieses Jahr vermutlich viele viele Assets auf dem Markt sein werden, weil die Russen unweigerlich äh, ihre Assets verkaufen müssen mhm. und die Gotha ist gepflastert mit Willen von, von Russen, von Russen ja, ja. und vermutlich der eine oder andere aufgrund der Restriktionen und ja. der, Ka der sehr schwierigen Kapitalbeschaffung in, in Dollar Wird's oder Euros, ja. Ja. vermutlich der Markt äh, dieses Jahr nicht so Immo viele Immobilien, gesehen haben wird auf der Seller-Seite. Wahnsinnig, wahnsinnig. Ja. Wisst ihr, das Problem mit den Sanktionen ist, Sanktionen sind einfach, wenn sie entstehen. Also man hat schnell Sanktionen aufgestellt, aber Sanktionen zu eliminieren, das ist eine ganz andere Frage. Das wird kompliziert, das ist einfach Sanktionen zu machen, aber sehr schwer Sanktionen zu liften, also absolut zu, zu absolut. löschen. Zu löschen. Vielen Dank, Daniel, für die gern sehr weitgehende Information. Das hat mich sehr gefreut. War spannend. und ja. ein guter Austausch. Vielen, vielen Dank. Dank. Vielen Dank.